Also der Regiotag ist eine mega gute Gelegenheit, um aufzutanken, um ausgerüstet zu werden, um erfrischt zu werden für das neue Semester. Der Regiotag ist so cool, weil man hier ganz viele Leute kennenlernen kann aus irgendwelchen anderen Städten in Deutschland, also aus der Region, mitbekommt, was die so machen und man sich dann für sein eigenes Campus-Ding irgendwie noch was überlegen kann, was können wir besser machen. Okay, also zum Regiotag lohnt es sich voll zu kommen, weil man da mal über den Tellerrand seiner eigenen Campusgruppe hinausschaut und merkt, dass es Campus Connect viel mehr ist, als nur eure eigene Ortsgruppe, da gibt es nämlich noch ganz viele andere Gruppen in eurer Region und mit denen ist es total gut, sich auszutauschen und zu gucken, was läuft eigentlich bei denen und was kann man für die eigene Gruppe da mitnehmen? Der Regiotag verbindet drei verschiedene Städte und man lernt super viele Leute kennen, die ich zuvor noch nie getroffen habe und die alle unglaublich viele Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. und deswegen sind wir hier. Es ist richtig cool, beim Regiotag dabei zu sein, weil man dann auch mal von anderen Gruppen gehört hat, was in der eigenen Gruppe schon so richtig super läuft. Also ich finde, Regiotag ist wie so ein Schmelztiegel, wo verschiedene Campusianer sich treffen und gegenseitig inspirieren, austauschen, was macht ihr, wie löst ihr das Problem, aha, gute Ideen kriegen und das ist richtig dynamisch, also finde ich eine tolle Sache, die Leute zusammenzubringen. Ja, also ich denke, man macht sich einfach viel weniger Arbeit, wenn man die Leute auf den Regiotag schickt, weil da passiert eigentlich alles, was man äh, sonst mühsam per Motivation machen muss. Und äh, also ich erlebe die Regiotage immer als dermaßen inspirierend. habe jetzt schon so viele Leute erlebt, die einfach ganz verändert rausgingen, als sie reinkamen. Was würdest du sagen, äh, wenn noch jemand zögert, auf den nächsten Regiotag zu kommen? Kommt <lacht> zuhauf. auf? <lacht> nee. Es ist wirklich gut, wenn man sagt, man will sich auch investieren und hat irgendwie ja, ein Herz für Campus und weiß aber vielleicht auch nicht genau, wo man sich selbst einbringen will und, und will da noch ein paar Ideen kriegen, dann kommt auf jeden Fall. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also unbedingt mitkommen das nächste Mal. Es lohnt sich und es ist schön, mit der eigenen Gruppe zu fahren und da, sag ich mal, in der Gruppe sich auszutauschen, die Zeit miteinander zu haben und gleichzeitig auch ja, sich mit den anderen mal zu treffen. Also unbedingt. Ich dabei sein nächstes Mal.